Willkommen zurück zu Pokémon Gigaschild, oder auch Pokémon Schild, die Schneelande der Krone. Wir sind hier vor diesem Tempel stehen geblieben. Und ich habe in der letzten Folge versucht, einfach mit dem Rad ein bisschen zu klingeln, klingel, klingel. Aber das hat nicht funktioniert. Was muss man denn dann machen, um hier reinzukommen? Ich zeig's euch. Weißt du, mit dem Fahrrad klingeln funktioniert nicht. Aber... Aber zu pfeifen funktioniert. What? Ja. Und wenn man da hier drin ist, Eisenruin und die Musik. Ich liebe diese Musik. Es ist einfach ein leichter Remix von Omega Rubin einfach Saphir. So wo oh, ihr seht hier diese ganzen Punkte, die ich gerade ignoriere. Wenn ich diesen Ding ringe? Die riesige Pokémon-Statue blickt starr auf dich herab. Sie möchte, dass ich etwas mache. Hm, was soll ich denn machen? Oh. Oh. Uh. Ich kann die Dinge aktivieren. Uh, was passiert, wenn ich alle aktiviere? Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Oh, eine unglaubliche Stahlenergie strahlt von dieser Statue, aus. Möchtest du sie untersuchen? Klar. Oh, da ist Reggie-Steel. Also wenn das nicht cool ist. Dann weiß ich auch nicht. Und die Musik! Die ist auch cool. Aber ich finde die Musik hier, das ist so ein leichter Remix vom Omega Ruby 9 Ich muss ehrlich sagen, diese, diese Version finde ich ein bisschen schlechter. Einfach weil sie so unterdrückt vorkommt. Und wir werden es tatsächlich gar nicht fangen. Ich baue mir das nämlich auf für einen äh, Stream, wo wir dann alle Regis und Red Gigi gas sammeln. Also fliege ich erstmal. Und wann ich will, kann ich jetzt einfach wieder das Puzzle machen. Also ich kann jetzt einfach nochmal das Puzzle machen hier. Das gilt übrigens für alle Regis. Zack. Und dann erscheint er wieder. Fliehen zählt übrigens auch genauso wie besiegen. nur so dass ihr Bescheid wisst. Wir erhalt, behalten uns das vor für einen Stream, wo wir alle sammeln. Oder was heißt alle sammeln? Wir können nicht wirklich alle sammeln. Aber dazu kommen wir noch. Okay. So, und nun ist das hier geklärt. Ich werde nämlich auch bei den anderen zeigen, wie die funktionieren. Wie gesagt, ich habe mich schlau gemacht. Und das war echt richtig Pech. Dass ich zwar die richtige, die richtige Weise gedacht habe, aber halt äh, genau in dem falschen... Äh, Winkel ausprobiert habe. Frostfeld. Können wir jetzt sagen. So und es geht natürlich weiterhin erkunden, schön schön viel erkunden, damit ihr schön viel Gameplay seht von dem DLC, damit ihr euch selbst überlegen könnt, möchte ich das wirklich kaufen oder möchte ich das lieber nicht kaufen. Denn das sind schon 30 Euro ungefähr für beide DLCs, da muss man beide kaufen. Und da kann ich natürlich verstehen, dass Leute sagen, nee das, das, das lohnt sich nicht. Relaxo gibt es hier. Wo gibt's bitte kein Relaxo? Oh, oh, oh, hey, hey, hey, was ist denn da auf dem Boden? Alter, die gibt es also doch hier überall? Okay, das wird schwer, die hier zu finden. Ich weiß auch gar nicht, wie ich direkt gesehen habe. Haben die geleuchtet? Manche der Dinger kommen gar nicht rein, kann das sein? Hm sehr mysteriös, aber ich spam ein bisschen A, ah, vielleicht finde ich einfach random ein paar Sachen ich weiß auch gar nicht gerade mehr wo ich bin, ich habe mich gerade ein bisschen verirrt A, Redaktyl findet man ja einfach also ich, mir wurde schon gesagt, man kann ja random einfach alle Fossil-Pokémon lebendig finden, weil ja, einfach weil ich weiß noch gar nicht, wo ich gerade hinrade ich wollte hier gar nicht lang will ich hier lang? nein, eigentlich nicht Aber ich finde ganz viele Items. Filinara kickt man hier? Was ist das für ein Ort? Wow. Also, ich habe mich komplett verlaufen. Hey, da war was. Oh, cool. Habe ich nicht gesehen. Ich habe einfach nur A gespammt, wie gesagt. Ich spamm gerade einfach nur A. Und ja, es so hat geklappt. Hey. Ich muss jetzt auch sagen, auf dem ersten Blick wirkt der, oh, wirkt der zweite DLC-Bereich schlechter als der erste. Also ich finde den ersten DLC-Bereich, also Rüstungsinsel, die finde ich richtig cool gestaltet. Und die sieht auch echt nice aus. Und kann man sich auch alles leicht merken. Aber hier, alles ist weiß oder grün. Und Nebel überall hilft nicht. Schneeschlucht. wo bin ich jetzt? Ich bin komplett abgedriftet, glaube ich. Nein? Sohle des Giganten habe ich übersehen. Ballseehöhle habe ich übersehen. Ich bin einfach jetzt hier. Ähm, ich glaube, wir müssen sowieso hier lang. Äh, ähm, ja. Okay, I guess. Rauschende Höhlen. Aufstiegstunnel, Kronentempel. Will ich da schon lang? Eigentlich nicht. Kann ich mich nicht hierhin fliegen? Noch nicht. Dann warten wir erstmal, bis ich irgendwann fliegen kann. In den Punkten. Hi, wer bist du? Ah, Watthändler, alles klar. Okay, okay. Hier ist ein Raid. Was gibt's denn hier? Oh, doch. Cool. Interessant. Schön. Oh, Siberio. Aufpassen, mein Guter das sind Pokémon da ich hab jetzt gar nicht erkannt da oben rechts ja es hagelt ich weiß ich wollte doch gar nicht in den Kampf rein ich eigentlich nur vorbei habe ich Boto gerade im Augenblick gesehen falls das Boto war glaube schon du, du, du, du. Also ja, hier gibt es irgendwie gefühlt alle Eis-Pokémon. Was ich gut finde. Mm, das finde ich wirklich gut. Alright. Ähm, wo bin ich hier? Was ist das hier? Aha. Mhm. Die Grafik erinnert mich so ein bisschen an Poképark. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf Poképark komme, aber. Irgendwie muss ich gerade an den Poképark denken. Da gibt's auch so ein Schneegebiet mit den gleichen Pokémon. <lacht> LOL. Äh. Ja. Ja, wir einfach weiter. Sieht cool aus von hier. Hat schon Style. Mhm. Und irgendwie finde ich Radeln einfach gerade besser, weil ich da schneller vorbeikomme. Bitte lasst mich in Ruhe. Dankeschön. Was gibt es hier? Nur ein Raid? Okay. Was gibt es hier für ein Raid drin? Pantifrost. Aha, da hinten ist ein Item. Ich möchte es natürlich zeigen, für die, die alle Items sammeln wollen. Gada collect them all, ne? Aber Gaga. Ja, wir haben es verstanden. Ich habe die ja schon erwähnt. So. Lol? Hab ich das übersehen? Kann von in den Baum sehen. Da will ich rein. Oh, hier komme ich rein. Jo, rein da. Aufstiegstunnel. Warte, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich dachte, ich bin auf dem Eisfahrt. Ja, bin ich, okay. Gut. Ähm Ich habe nicht wirklich was zu kommentieren gerade. Weil ich keine Ahnung habe was ich hier mache. Basically. Aber ich glaube wir haben den direkt den Ausgang gefunden. Oder? Wow. Oh, das ist der oh, das ist der Trailer hier. Oh, das ist ein richtig coole Richtig cooler Ort zum sein, weil hier sieht das halt echt richtig nice aus, diese Ausschau. Das ist halt echt cool. Und hier sieht man auch, was ich meine. Hier, mein Charakter, der atmet und dann sieht man das Atmen da. Das ist cool. Liebe zum Detail. Uh, bei Schwert und Schild? Ach so, sorry. Giga-Schwert und Giga-Schild. So nenne ich die DLCs, weil ich glaube, persönlich, dass es eh keine gen 8, Pu äh, gen 8 Pokémon spiele mehr gibt. Also keine Hauptspiele mehr. So, ich kann mir noch Gen-4-Remakes vorstellen nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Was soll sonst noch kommen für diese Gen-8? Zubat! Dass man mal Gen 8 mit Zubat sieht, das ist, das ist toll. My boy, Zubat existiert auch noch. Schön, dass man dran denkt. Äh, oh, da will man vielleicht nicht runter. <lacht> oh yeah, oh TM. Was sieht das hier cool aus hier? Das wollen wir noch erforschen. Oh, uh, Feuersturm. Wir haben noch kein Feuer-Pokémon. Noch. Vielleicht bald. Vielleicht. Okay versuche natürlich in einer eine, 30 Minuten Videos, also eine halbe Stunde Videos, äh, möglichst viel vom Spiel zu zeigen. Aber ist nicht das einfachste, kann ich euch sagen. Schutzbrille. Aha. Ja, vor Zubats, ziemlich gut wahrscheinlich. <lacht> normal juwel Oder ein Wildjuwel, haha. <lacht> Flächen AP. Aha, nice. Schön auftrinken. Mhm. Okay. Da sagt man einmal, endlich gibt es zu und dann gibt es hier doch zu viele. Ja, die paaren sich halt sehr schnell, ne? Okay, wo bin ich jetzt hier? Das ist gerade alles sehr interessant für mich. Aha. Kann man da lang? Ja, kann man. Warte, hier ist der Berg. Äh, Berg, der Baum. Geht's hier lang zum Baum? Oh, hier ist so ein Zwischenshop, glaube ich. Mhm. Wo oh, hier kann man runter? Okay, wo bin ich jetzt wieder? Aha. Mhm. Uh. Scharfe Kurve. Magma Isira. Da kommt irgendwas hoch. Glitzerpartikel, super. Toll. Hübsch, hübsch. geht's. Aha. Oh Gott, ich mag diesen Ort nicht. Es ist zu viel versteckt. Alles ist irgendwie versteckt. Wenn man wenn man diesen DLC, diesen dlc Ort spielt, um nach Raid zu suchen, da sollte man wirklich lieber, also der beste Naturzonenort ist auf jeden Fall die Rüstungsinsel weil das hier ist jetzt irgendwie nicht so das Yellow fromseck muss man sagen. Ah, die von hier kam ich, warte, ich muss nach unten. Ja, kann ich nach rechts? Ah ja, konnte ich. Hä? Hier geht aber gar nicht weiter? <lacht> bin voll verwirrt. Wow, was ein großer DLC. Ja, aber das halt fühlt halt alles zu nichts. Zu TMs. Oh, wow, zu TMs führt das. Nee, warte, von hier kam ich. Da versuche ich mal nach oben. Das habe ich hier nicht gesehen. Hier muss man lang wahrscheinlich, oder? Oh, warte, Item, Item. Top-Beleber. Top-Beleber ist immer schön. Immer mitnehmen, Leute. Top-Beleber, sehr schön. Yeah, Schneegipfelpfad! Und wo bin ich jetzt? Oh, ich, äh, ich bin schon im Finale? Ex excuse me? Schon da? <lacht> Was? Motinova. war ich weiß es nicht. Ganz viele von Snomnoms in dem Ding. Wohnen hier anscheinend lassen. Absol. Abs Abso ist immer an solchen Orten, ja. mhm. Sehr interessant. Ist ja auch eine schöne Ausschau. Ne, Render-Distance erlaubt es nicht. Okay. <lacht> Aber jetzt, ob wir schon da sind. Kann man sich nicht irgendwie porten hier hin? Nirgendwo fliegen. Flug-Flugeinheiten. Ja, piu piu. Nein, keine Ahnung. Kann sich nirgendwo fliegen lassen. Oder vielleicht hier gleich? Vielleicht sollen wir erstmal umkehren wenn wir hier gleich angekommen sind? Komme ich gerade sofort zum Finale-Legi? Kann das sein? Warum kann ich hier hochradeln? Die Treppen. Kronentempel. Wir sind angekommen im Finale. Cool. Ja, muss ich die neben Dinge wohl danach machen. Wie gesagt, Leute, ich zeige euch alles vom DLC, damit ihr schönen Eindruck habt. Das ist eine schöne Kirche. Erinnere mich ein bisschen an die von Breath of the Wild im Klein. Vielleicht vom König der Ernten? Hm? Es kommt dir so vor, als hätte dich bis eben irgendwas beobachtet. Uh. Ich weiß nicht, will ich das jetzt machen? Eigentlich ist das ja das die Hauptattraktion, aber will ich die jetzt schon machen? Mache ich die Nebendinge halt später? Ich meine, der Baum war eh uninteressant am Anfang für mich. Das ist ein Item. Psycho. Das ist nicht schlecht. Not bad. Not bad at all. So. Ich weiß nicht, kann ich denn jetzt TP nennlich mal? Flugsymbol. Nichts. Ja, ich habe keine Lust hier rüber hochzulatschen, ne? Aber gut, das ist auch meine Quest gerade hier. Ich soll mich hier schlau machen. Vielleicht ist er auch noch gar nicht. Hier, vielleicht soll man erstmal hier hoch und dann später zum Baum. Wir gucken erstmal. Ich gehe jetzt nicht zurück, weil ich habe eh nicht zum äh, Wegfliegen. Und kann man rein? Das ist cool. Da kriegt man ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Was passiert jetzt? Kommt jetzt ein Kampf? Ich möchte lieber mal speichern. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen in den äh, äh, Legi reinrenne. Das scheint eine Schale für irgendwas zu sein. Ach, brauchen wir erstmal Sachen? Nee, das ist eine einzige Schale. Okay, bist du es, Deko Dekobaum? Ein riesiger Baum ragt in den Himmel. Okay, wir können hier noch nichts machen, alles klar. Ne, hier scheint nichts zu sein. Nope, gar nichts. kann hier nichts machen. Dann ähm, brauchen wir wahrscheinlich vielleicht irgendein Item erstmal. Müsste das hier reinlegen und dann kommt vielleicht das Ding, was auf dem Pferd reitete. Ritt. Nicht reitete, sorry. Ausla, Kann ich mich jetzt zumindest hier hin wann ich immer ich will? Bitte. Dankeschön, das ist sehr nett. Okay. Dann äh, würde ich gerne nochmal hier hinfliegen. Oder hier? Was, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, hier machen wir zuerst, oder? Weil das ist als... Äh ja... Na komm, machen wir hier zuerst. Fliegen wir hierhin. Und gehen dann in die Richtung rechts. Oh, ich sehe schon, ich muss so viele Folgen machen, nur wegen Sekunden. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass der DLC ungefähr vier Stunden geht. Ging der andere DLC nicht auch ungefähr vier Stunden? Dann bräuchten wir gar nicht mal so viele Folgen. Aber für die Bonusfolgen halt schon ein bisschen. Was heißt Bonusfolgen? Ja, Abschluss. Keine Ahnung. Äh, hier ist der Friedhof. Den haben wir in der letzten Folge gemacht. Hi. Hi. Oh, was? Das kann man ja einfach gefangen. Das ist cool. Was muss ich mir merken? Weil die Dinger sind äh, schwer zu bekommen. Mag q eins der besten Pokémon. Fight Me. Mm -hmm. Cool. Cool, cool. Hier auch noch nicht. Hier geht's lang. Mir geht's auch lang. Oh, hier ist ein Ding. Ja, ich hab's gesehen. Hier ist auch noch eins. Oha, warte. Wie viele fliegen denn hier bitte rum? Oh, es gibt pro -Ge pro Gebiet hier so ein.. Eiskern. Nee, Eiskern. Ein so ein Ding. das so ein Ding rechts lesen. So doch Egal. Sohle des Giganten. <lacht> Vergiss. Ich, ich laber einfach manchmal Blödsinn. Okay. Sohle des Giganten. Vergiss, was ich gesagt habe. Ähm, ja. Wir sind hier rechts. Ich wollte gar nicht hin. Aber wir erkundigen ja noch. Von daher ist das ja okay. Patinereia. Cia, Was immer. Gibt es hier zu finden? Das Ding mal lang was gibt's denn da drüben wow uh, uh, wow Parkour Ausweichparkour. super great okay oh hi hi gibt es da drüben eine tm ganz normales item was denn Klammerband nee. hi Oh, hier ist wieder so ein Schwimmkurs. Cool. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Schön den Gegnern ausweichen. Das will man nicht sehen. Das ist dann langweilig. Yeah. Oh, doch. Gibt's anscheinend ziemlich oft. In den Dingern. Und ja, ansonsten gibt es ja aber sonst nichts, oder? Nicht wirklich. Nope. Alles klar. Kaper der sehr weit hochspringt. Sehr cool das Detail, dass die Kaper doch hochspringen können. Ach komm, der spawnt direkt vor meiner Fr vor meinem Gesicht. Was was soll ich denn da bitte machen? Das ist doch lächerlich. Keine Bock auf eure Kämpfe. Lasst ihr mich in Ruhe, danke. Lasst mich in allen Ruhe. Es gibt wieder sehr viele von den Dingern zu sammeln. Ja, hier ist auch eins. Anhaltspunkte. Ich vermute mal, wenn man alle Anhaltspunkte hat, kann man die legendären Vögel fangen. Also pro Gebiet halt. Es gibt drei Gebiete anscheinend. Anfangsgebiet. Das Gebiet. Und äh. Letzte Gebiet irgendwo keine Ahnung ist ein A. Ah, ich finde die einfach so dann. weil ich gar nicht schön aufpassen. So einfach einfach A spam. Ich finde sie. Nice. Super Trank gefunden. Nice. Ach, die Dinger sehen auch überall anders aus? Nee. Okay, keine Ahnung. Warte, wo bin ich denn jetzt? Ich habe es nicht gelesen. Bin ich jetzt unten? Beim Baum? Yes. Nee. Bett der Giganten. Uralter Friedhof, also ich bin da runter. Bin ich nicht gerade auf dem Weg nach unten? Niduke Queen, das sind beides Pokémon, die sind eigentlich auch nicht so common, schon ziemlich selten. Also auch die sind ja andersfarbig zum Teil. Oha. Okay, die sind einfach irgendwo verteilt, random. Verstehe. Sieh den brief was machst du hier? Süße. Ich dachte bist du in der Box. Schon ein bisschen austoben im DLC? Ja gut, kann ich verstehen. Kann man ja machen. ich glaube, hier renne ich dann jetzt einfach nur wieder zurück. Ja. Ich möchte ja nicht lang. Ich möchte hier runter. Ging's nicht hier runter? Oh Gott. So viel zum Erkunden. Und ich sehe vielleicht in der nächsten Folge mal ein. Uh, fleckmon gala fleckmon rein tun ins team so gibt's denn zu heidos hier im dlc das war das nervigste im wasser scheiß du heidus aber gut es gibt hier kein wirkliches Meer, oder aber wofür das denn hier wow hi und bei wenn es hier irgendwelche spuren gibt dann habe ich die bitte jetzt gesammelt und nicht später sonderbonbons sind immer toll Leben Orb, ja, ich bräuchte das mal im Real Life. Ein Leben Orb. Ähm, Nee, ich glaube, hier sind keine Spuren. Es gibt hier noch so? Da hinten ist ein Dämm. Ähm, das Ding ist groß. So groß habe ich nicht gedacht, dass das Ding wäre. Hier ist ein neuer Ort. Ah, Beiseufer, wir sind da. Okay, die Karte ist halt echt wieder so wie letztes Mal, so ein bisschen not real, nicht wirklich gut gemacht, aber ja gut, ne. Okay, was wollen wir machen? Wollen wir da hin irgendwie, falls es geht, falls wir da überhaupt hin können? Ich meine, wir können hier runter, theoretisch. Gott, ich will die Dinger wirklich nicht alles sammeln, aber ich werde es machen müssen. 100%. Äh, zeigen. Elfun, hi. Süße. Hallo. Okay. Ähm, sehr interessanter Ort. Einzelne überall Bäume. <lacht> Warte, die sind ja richtig viele von diesen Anhaltspunkten. Oh Gott, die sind halt wirklich einfach auf dem Weg. Oh, Galanus-Zweige könnte man mit mir. Noch Einer Haben Sie gerade Ich habe gerade einen Evoli gehört Ich dachte, oh nein, sag mir nicht, die haben nicht nur viel pikachus Schrei rausgenommen, sondern jetzt auch Evolis Oh Gott Gar kein Fan von sowas Alle sollen den gleichen Schrei haben und nicht irgendwie ihren Namen sagen sollen Das ist kein Anime hier, das ist das Videospiel Entweder alle oder keiner Und nicht einfach nur Ausnahmen Oh, hi, bye. Kunde ein bisschen. Ich in der nächsten Folge, machen wir den Baum. Alter, ob man das Ding hier einfach findet. Ich weiß noch, als ich die Vorentwicklung äh, ins... Okay. läuft <lacht> die Sport einfach. Als ich Vorentwicklung in äh, Pokémon X genommen habe, ich habe es dann richtig lange trainiert und dann hat sich das einfach nicht entwickelt. Aber das Ding entwickelt sich auch einfach voll spät. Ich war irgendwie kurz vom Level ab und ich dachte mir so einfach, warum entwickelt sich das nicht, das ist so voll das Müll-Pokémon, will ich nicht. Ja, ähm. Das ist das Problem bei manchen Pokémon, die sich erst viel zu spät entwickeln. Ja, auch solche Pokémon habe ich halt einfach keine Lust, oder Lust gehabt, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt ist, aber. Jetzt kann man ja einfach nachschauen, früher war das jetzt noch nicht wirklich so krass mit dem Internet. Wie es heute ist, heute kannst du ja alles nachschauen. Ich meine, niemand braucht hier Let's Play gucken, theoretisch, könnt alles auch bei anders gucken, aber hey. <lacht> ich ich gebe mein Bestes, ihr könnt gerne auch bei mir gucken. <lacht> nice. Sonst nichts, super. Oh Gott. Aber diese Dinger, die muss ich wahrscheinlich alle ohne Guide suchen, weil jetzt sammle ich die alle schon. Hätte ich sie mit Guide gesucht, dann wäre das jetzt blöd. Dann müsste ich nochmal alles durchsammeln, äh, durchrennen und so. Äh, wow. Das ist schon ein ziemlich großer DLC. Vom, vom, also der Ort hier ist halt ziemlich groß, so. gerade ist Feig, die sind eigentlich selten. Deshalb freut mich, dass ich die bekomme. Oh, noch einer, nice. <lacht> Apropos selten, ne? <lacht> ähm, ja. Noch so ein Ding. Wenn wir genug davon haben, vielleicht finden wir schon einen Vogel direkt. Ja, wir haben halt am meisten, die, die meisten bisher so, von daher. Ah, das Ding hier meine ich, die Vormöglichkeit. Uh -huh. Ist ja noch ein Galanuszweig. zweig yeah. yeah. Yeah, Was ist das hier? Was was ist das? Was? Delegator. Schön, eine Attacke, die niemand braucht. Ja gut, was heißt niemand? Es gibt bestimmt Leute, die damit was anfangen kann. Ich nicht. Was gibt's hier? auf jeden Fall hier noch so ein und noch ein Dylidim? Und noch ein Dylidim? Ist ein Grabstein? In, diesem, in dieses Grab aus alter Zeit sind die folgenden Worte eingemeißelt. Trage meine Stimme hinaus in die Welt. Wer ist denn hier gestorben? Oha. Leute sterben Pokémon. Was ist das denn hier? Wir machen gerade einen ziemlich guten Job, alle Dinger zu sammeln. Oh Gott, das Ding verfolgt mich. Bitte lass mich in Ruhe. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Please nur. No. Aber also, wenn man so ganz normal läuft, so wie ich gerade, dann findet man da auch die besser. Mhm. Leider spawnen die Dinger halt erst. Und ups. Sorry, ich wollte nicht reinfahren. Pottrott. aber die Folge neigt sich so langsam dem Ende zu. Wir haben zwar schon ganz viele Hinweisdinger gesammelt, aber es reicht natürlich noch nicht, um einen Vogel zu sehen. Dafür brauchen wir die 100%, die wir vielleicht bald haben. Wie es hier weitergeht mit dem DLC, wir kriegen ein kleines, kleinen Geschmack auf nächste Folge. Da ist nämlich der Baum, wir sind angekommen, irgendwie. Ungewollt. Das ist Pfirsiche. Das ist Gala, La Lavados und Gala. Zapdos. Kämpfen? Oh. Gala Arctos! Das beliebteste von den dreien. Oh. Ähm, ah, Rotom! Psch! Saptos <lacht> fliegt nicht mal. Ja, wer, wer ruft mich denn jetzt an? Hallo, ich bin's, Peony. Ich hätte doch mal eine Frage. Oh, äh, warte kurz. Im Fernsehen laufen gerade brandheiße Neuigkeiten. Offenbar wurde in, wurden in den manchen Teilen der Region seltsame Vogel Pokémon gesichtet. Ein Pokémon mit spitzen Federn hält sich anscheinend in der Naturzone nah auf. Ein Pokémon mit flackernden Fa Flammen soll zur Rüstungsinsel geflogen sein. och, och nein. Und ein besonders anmutiges Exemplar flattert wohl in den Kronenstehlanden hin und her. Och nö, bitte nicht. Ich will nicht in den anderen Naturzonen nach den Dingern suchen. Vielleicht sind das ja die Vogel-Pokémon aus meinen Notizen. Wenn das alles wirklich stimmt, taufe ich diese Expedition auf den Namen. Sagenhafte Sichtung! Legendäre Vögel am kolossalen Baum! Huch! Jetzt habe ich bei der ganzen Aufregung glatt vergessen, worum ich mit dir sprechen wollte. Egal, war sicher nichts Wichtiges. Bis bald, man hört sich. Wow. Ich sehen wie sie sich bekämpfen. Äh? Das orange Pokémon flitzte in die Naturzone. Das schwarze Pokémon eilte auf die Na Rüstungsinsel. Das lila Pokémon blieb in den Kronenschneelanden. Lila, schwarz, orange? Warte, schwarz ist Lavados. Orange Zapdos und lila Arctos. Heißt das, wir können hier Arctos finden? Finden wir es doch bald heraus.